Knapp 70 Lehrlinge werden jedes Jahr bei der Salzburger ausgebildet und gerade zu Corona-Zeiten stößt man auch hier auf einige Herausforderungen. Und wie diese gemeistert werden, das schauen wir uns jetzt an. Und da geht es zum Christian Fankhauser, er ist der Lehrlingsbeauftragte der Salzburger. Maske wieder auf und los geht's! Es ist schon ein bisschen schwieriger mit Masken. Servus, Christian. Hi. Markus, grüß dich. Du, in Zeiten der Corona-Lehrlingsausbildung ist ja nicht stehen geblieben in der Salzburger AG. Was waren da die Herausforderungen bei euch ganz genau? Wie habt ihr das gemeistert während dieser Zeit? Ja, bei rund 70 Lehrlingen ist die größte Herausforderung das Organisatorische, dass man schaut, dass die Lehrlinge möglichst viel Abstand halten, dass in Teams arbeiten. Und da haben wir geschaut, dass man auch beim Durchwechseln, wo jetzt die Lehrlinge von der Berufsschule zurückkommen sind, oder in einer neue Abteilung gekommen sagen, dass wir Abklingzeiten gehabt haben. Da waren es dann in, im Rahmen von so Intensivkursen im Auslauf von einer Woche hier in der Werkstätte bei den Elektriker. Und da haben wir die Maßnahmen angesetzt, Maske tragen, Abstand halten. Und so haben wir uns durch diese Zeit umgerettet. War ein bisschen schwierig, gell? Ja. Muss man schon sagen, eine Herausforderung für dich nämlich auch. Du sagst einmal, es gibt ja auch Bürokaufleute. Wie, wie schaut es bei denen aus? Haben die jetzt dann ein Homeoffice? Homeoffice bei Lehrlingen ist grundsätzlich ein kritisches Thema. Mhm. Wo es die Ausbildung zulässt, haben wir auf Homeoffice gesetzt, aber auch nur im Ausmaß von, von zwei Tagen in der Woche. Nach Möglichkeit haben wir aber schon geschaut, dass sie regelmäßig in die Firma kommen, dass sie eben die Ausbilder mit den Lehrlingen auch physisch arbeiten würde. Menschlicher Kontakt ist natürlich auch ja, wichtig. Ja, wichtig ja, ja. Aber in den Schulen müssen doch, doch alle in die Berufsschule. Wie war das da, Homeschooling oder wie haben die das gemacht? Ja, Gott sei Dank. Also Berufsschule, für mich jetzt, für das das Erleichterung, wo eine Lehrlinge, wo man so viele Lehrlinge hat, und man für einen gewissen Zeitraum in der Schule sind. Das sind zwei Monate und die Lehrlinge haben die Schule im Homeoffice. Also waren zu Hause mit Homeschooling absolviert und für die praktischen Arbeiten und für die Laboreinsätze sind sie in die Schule gekommen und haben die Schule somit gut gemeistert. Welche Lehrberufe gibt es? Wir haben ja schon gesagt, knapp 70 äh, Lehrlinge gibt es in der Salzburg aktuell. Welchen Berufen gehen die nach? Ja, also Zugpferd ist bei uns äh, die Doppellehre, Metalltechnik, Elektrotechnik, dann die Einzellehren Metalltechnik, Einzellehre Elektrotechnik, Kommunikationselektroniker und IT-Betriebstechniker, aber auch die Applikationsentwickler und Bürokaufleute. Einen haben wir noch vergessen, unseren, Beruf, unseren Kochlehrling in der Kantine, der was uns natürlich auch gut versorgt. Der Wichtigste. Der Wichtigste. <lacht> es gibt ja auch ein sogenanntes Berufsbild für jeden Lehrberuf und da ist ein Lehrplan hinterlegt. Hinkt man da ein bisschen nach Corona bedingt? Nein, also da sind wir besonders stolz, dass wir da keine nennenswerten Defizite haben. Die Lehrlinge sind alle auf Linie. Wir haben jetzt im Februar und März die Lehrabschlussprüfungen vom vierten Lehrjahr, wo sieben Lehrlinge zur Prüfung antreten und die werden das gut meistern. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das an, verkabeln wir uns nach unten, natürlich wieder mit Maske. Danke, Christian. Danke, Markus. Servus, Andi, grüß dich. Ja, hallo, grüß dich. Du, was passiert euch bei euch heute da ganz genau? Naja, wir haben da wie jedes Jahr unsere Bleikabelschulung mit dem dritten Lehrjahr. Gell? Mhm. Und nachdem die Salzburger AG ja schon sehr lange im Kabelnetz auch tätig ist, speziell natürlich im Ballungszentrum Stott oder in die Städte, allein Stod, Salzburg natürlich, jetzt gibt es natürlich viele Bleikabeln noch. Die neuen Kabeln sind natürlich Kunststoffkabeln, aber die Technik haben wir im ganzen Netz. Und somit müssen die Lehrlinge im dritten Lehrjahr lernen, wie man mit dem KW richtig Arbeit und wie man da Einverschlüsse und Muffen und so Sachen macht. Wo liegt da die Herausforderung bei diesen Kabeln? Warum ist es jetzt so übungsintensiv? Naja, es ist natürlich, die Arbeitsschritte sind wesentlich mehr. Gell? Es ist immer eine papier bleimantel -Kabel. Der Aufbau ist drinnen, ist eben, das ist im Öl. Und, und da ist, das muss man sich vorstellen, wie eine dichte Leitung, in der sind die einzelnen Adern in einem Isolieröl drin. Und das muss natürlich auch so verarbeitet werden, dass das auch dicht bleibt und wieder ist. Nicht? Und dass die Arbeitsschritte, das saubere Arbeiten, dass das fettfrei ist, wo halt, dass das alles passt und dass das sitzt, gibt es eine Grundausbildung, die ist einmal im Jahr da in der Vogelwalder Straße und das perfektionieren. muss natürlich auf die Partien draußen in den jeweiligen Betriebsstellen passieren. Glaub. Und ich denke, wegen Corona wird es bei euch auch ein bisschen schwieriger sein, die ganze Geschichte? Ja. Oder? Naja, freilich macht es das Ganze nicht unbedingt einfacher. Nicht? Im Normalfall sind wir in der Halle oben drinnen, haben jetzt aufgrund Corona das Ganze ins Freie da oben verlegt. Da haben gesagt, da können wir den Abstand halten, weil natürlich, man sieht mit, die, mit dem Gas, mit der Löterei und so, mit den Dämpfeln, die sie die Stängern entstehen, mit den Masken, jetzt haben wir das, in, das frische, in die frische Luft. Und ich glaube, das ist da herunten eine ganz gute... So wie sie sich auf jeden Fall gehört, ne? Wie Sie sich es Wir, wir haben wir auf jeden sein. Fall Corona-Kampf ja. da herunten. Wunderbar. Ja, dann werde ich jetzt mal schauen, was sie so jetzt machen, oder? Ja. Gute Idee, oder? <lacht> Servus, Hannes, grüß dich. Grüß dich. Du, wie hast du die Corona-Zeit bis jetzt so ja. Bei deiner Arbeit? Bei der Arbeit müssen wir halt die Corona-Maßnahmen einhalten. Also mit FFP2-Masken und Abstand. Ey, so wie üblich halt, ne? Ja, Im genau. Im ja. Die Schule geht die Arbeit los bei dir? Ja, geht auch los. Weißt du, was da schon passieren wird? Nein, ja, das wissen wir noch nicht genau, ob wir daheim sind oder ob wir in den müssen. Zwei Tage habt ihr schon Schulung, was hast du als gelernt? Ja, also, eben das Bleikabel muffen. Mhm. Zuerst muss, muss da die, die Bewerbung an. Da müssen die Ohren getrennt werden und mit der Schrumpffleisch macht die, wird das noch alles dicht gemacht. Wieder. Aber es ist eigentlich egal, was du erklärst, weil ich sehe ja nichts mehr durch dich Masken. <lacht> Trotzdem herzlichen Dank. Gell. Bitte gerne. Mach's gut und toll, toll, toll. Servus. Und bei uns geht es jetzt um einen Lehrling, der im wahrsten Sinne des Wortes nicht genug bekommen kann. Und warum das so ist und was er genau macht, das schauen wir uns jetzt an. Servus, Thomas. Grüß dich. Servus, auch Wie war das bei euch mit Corona? Wie hast du das miterlebt in der Werkstatt? Boah, es war eine totale Umstellung. Wir haben uns nach den Richtlinien und nach den Ganzen halten müssen, was vor der Regierung und auch vor der Firma intern ausgegeben worden sind. Bei mir auf der Freileitung hat sich natürlich einiges verändert. Wir haben bei einem Auto fahren, eine ffp 2 masken aufnehmen. Das wir auf Dauer. Genau, ja. ja. Das merkt man, wenn man einfach den ganzen Tag. Normaler frische Luft hat und auf einmal mit der Maske unterwegs mhm. ist. Merkt man schon was, aber wir sind ja jung und fit und deswegen. Geht dahin quasi. Schaffen wir das schon. Zwei Meter Abstand halten wir auch in dem Fall. Du, äh, ich habe gehört, dass du ja von den Lehrberufen nicht genug bekommen kannst. Was hast du gemacht und wie geht es jetzt weiter bei dir? Ja, mein erster Lehrberuf war Maschinenbautechniker mhm. im Metalltechnikzweig. Um 2011 habe ich die Lehre begonnen, und 2014 abgeschlossen. Dann war ich zweieinhalb Jahre lang war ich dann auf die Kraftwerksrevisionen mhm. unterwegs. Total der Maschinenbaubereich. wollte mich aber persönlich äh, anderswertig orientieren. habe mich entschieden dafür, dass ich den Elektrotechnikzweig wähle. und so habe die Möglichkeit bekommen, dass ich auf der Freileitung als Starkstrommonteur, Energietechniker heutzutage mhm. so genannt, dass ich da agieren darf. Und das ist jetzt genau das, was ich will und habe die Möglichkeit, dass ich die Lehre mit Matura noch mache, muss dann bezahlt Machst wird. du dann auch noch dazu, oder? Die dann mache ich Genau. Die haben wir jetzt entschieden. Beim ersten äh. Mal war ich noch zu faul. Äh. Wollte ich noch nicht. Und beim zweiten Mal jetzt, wenn man denkt, wenn es gratis ist, dann mache ich es. <lacht> ja, was aber klar und, ist. Ne? Ja. Genau. genau. Aber ein cooler Karriereweg kann. eigentlich. Ja? Du, wir sind jetzt in der Trafo-Werkstatt, kannst du mir mal so einen richtigen äh, männlichen Trafo zeigen? So Echt äh, klar. Pullen, ja? Müssen wir da rumgehen. Ja, schauen wir uns an. Und dann schauen wir uns an. Und das ist er jetzt also ziemlich groß. Was kann der jetzt alles? Wie schwer ist der? Genau, ja. Das ist jetzt das Prachtexemplar. Der wiegt als Vollbefüllter mit Öl um die 120 Tonnen. Der wird eingesetzt von Hochspannung von 110.000 Volt zum Runtertransferieren auf Mittelspannung auf 30.000 Volt. Und der steht bei uns, so wie er ist, ähm, in die Umspannwerke. Und an dem hast du auch schon gearbeitet, oder? Ja, zum Teil habe ich da schon mitwirken dürfen. Ähm, normal sind auch meine Kollegen da eingeteilt, aber sie haben mir schon viel beigebracht und viel gelernt. Wieder. Jetzt in der temporären Ausbildung durchlaufe ich ja eineinhalb Monate jetzt. Die trafo -Werkstätte. ich bin ursprünglich rein für den Freileitungsbau zuständig für die Instandhaltung für die Netze. Mhm. Und da ist bei uns ganz wichtig in der Firma, dass wir jede Station durchlaufen, mit der was wir so zum Arbeiten haben, was wir in Berührung kommen, von der Trafo bis über die Trafos, vom, bis hin zum Leitungsbau eben, wird uns Schritt für Schritt ähm, mehr erleuchtet und beibracht einfach, um was es geht bei unserer Arbeit. Und wenn wir alles sehen und einmal wo gearbeitet haben, dann haben wir natürlich den Nutzen daraus und die Firma dass wir uns besser auskennen. Und dass wir uns besser auskennen, wechseln wir jetzt in die nächste Werkstatt sagen. Danke dir. Servus, Martin. Servus, Fisti. Gib mir her deinen Ruhemeter. Schauen wir mal, ob wir weit auseinanderstehen. So Wie viel haben wir? Zwei Meter. Wunderbar. Du, bei dir schaut es also schon so richtig interessant aus da in der Werkstatt. Was macht sie da ganz genau? Ja, bei uns ist eigentlich alles, was technische Anlagen für, für die Trafostationen und äh, so diverse Sachen, Geländer, alles was da gemacht wird und natürlich auch die, die Lehrlingsausbildung steht im Vordergrund. Corona-Zeit bei euch auch ein bisschen schwierig bei der Lehrlingsausbildung oder wie macht Sie das, wie handelt ja, Sie das? Natürlich ist das jetzt nicht so einfach, wir schauen halt auf die Maskenpflicht und auf die Abstände, aber es lässt sich durch die großen Abstände eigentlich relativ gut einhalten und ist eigentlich jetzt... Wirklich machbar. Du jetzt dürfen wir uns noch was anschauen, wo so richtig die Funken fliegen, oder? Ja, natürlich. Ja. Ein Lehrling äh, schleift ein Material. Ja. Das schauen wir uns gleich um, an. an. Ja. Um. Ja, das schaut ja schon ganz gut aus. Du Martin, auf was kommt es jetzt ganz genau beim Schleifen <lacht> drauf an? Ja, Schleifen. Eben, mit der Flex, der Umgang oder mit dem Winkelschleifer, wie du eigentlich richtig hast, ist eine wichtige Sache, weil wenn die Schweißnette aufgetragen sind, dann können die wieder plan weggeschliffen und man soll ja keine, keine Mulden reinschleifen. Und somit ist der Umgang mit dem Winkelschleifer sehr wichtig durch einen Kretschliff. Also es ist nicht so einfach, wie man es sich das vorstellt, oder? Ja. eigentlich nicht. Wenn man Schlosser lernt, soll man. Auch ja, wenn Sauber. die anderen drei Jahr brauchen, brauche ich jetzt hingegen dafür. Aber gut, das, man, das ist eine andere Geschichte, würde ich genau. mal sagen. Du danke für den Besuch hierinnen, echt cool bei euch. Danke ja. dir. Servus. Das war also ein Blick hinter die Kulissen der Lehrlingsausbildung der Salzburger gerade jetzt zu Corona-Zeiten. Sollten Sie sich oder ihr euch für einen Job in der Salzburg interessieren oder für eine Lehre, dann ganz einfach auf unsere Website gehen auf salzburg-ag.at/karriere.